Hamburger mode knallhört. knallhart! Karl Lagerfeld, ich hasse Merkel. Merkel habe mit ihrer Entscheidung, eine Million Zuwanderer in Deutschland aufzunehmen, der oft bei den Wahlen im vergangenen Jahr den Weg in den Bundestag geebnet, kritisierte der in Hamburg geborene Lagerfeld im Gespräch mit der französischen Zeitschrift Le Point. Merkel habe die deutsche Geschichte vergessen, deshalb säßen laut seiner Aussage 100 dieser Neonazis im Parlament. Der Kannel Kiftesner erfuhr fort, dass die Bundeskanzlerin bei ihrer Flüchtlingspolitik ein gutes Bild habe abgeben wollen. Als Pastorentochter ertrage Merkel die Verbrechen der Nazis nicht. Das Paradoxe daran ist, dass Merkel das Böse an die Macht befördert, während sie es reparieren will. Lagfeld will seinen Pass zurückgeben. Wenn das weitergeht, gebe ich die deutsche Staatsangehörigkeit auf sagte der seit 1952 in Paris lebende Lagerfeld. Franzose wolle der Modeschöpfer allerdings auch nicht werden, da er sich als Kosmopolit verstehe und sich hanseatisch fühle. Es ist nicht der erste verbale Angriff von Lagerfeld auf die Kanzlerin. Im November hatte sich der Modezar im französischen Fernsehsender C8 ablehnend über die Zuwanderung von Muslimen geäußert. Schmaster Thierry Addison sagte Lagfeld damals, man kann nicht, selbst wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, Millionen Juden töten, um danach Millionen ihrer schlimmsten Feinde kommen zu lassen. Schon damals heigelte es heftige Kritik.